Wenn wir an Videos denken, dann denke ich manchmal noch so an den alten, guten ähm, Fernseher mit, mit der Videokassette, der von unseren Lehrerinnen und Lehrern zu unserer Schulzeit in den Klassenraum gerollt worden ist. Das funktionierte, da hat man mal so einen im Fernsehen aufgenommenen Film letzten Endes mal angeschaut und vielleicht hätte jeder darüber gesprochen. Aber naja, so richtig, ganz ehrlich, für eine gute inhaltliche Auseinandersetzung hat in der Schule nicht das mit stattgefunden, sondern eher war es so also am Ende des Schuljahrs, nachdem die Zeugnisnoten schon standen, wo die Schülerinnen und Schüler sich ja eh zurückgelehnt haben. Genau in dem Moment haben die Lehrer das benutzt, um ja ein bisschen Unterrichtszeit damit zu füllen. Damals waren Videos aufwendig. Es war einfach aufwendig, diesen großen Wagen durch die Gegend zu rollen. Davon waren auch nicht so viele in der Schule vorhanden. Damals war es aufwendig, die Videofilme zu besorgen und letzten Endes dann auch zu publizieren, äh, zu verbreiten und zu kopieren. All das ist heute letzten Endes anders, seitdem das Internet Einzug in jedes Haus, aber auch, bitte nicht vergessen, in jedes Handy gezogen hat. Äh, ja. Seitdem kommen wir sehr einfach an Videos heran und die verfügbaren Videos sind immens. Einmal hier mitgebracht habe, habe ich einfach einen Screenshot von YouTube, wo ich das Thema Fahrrad reparieren mal eingegeben habe. Und Sie sehen also, selbst in diesem Domänen werden Sie ausführlich ähm, informiert über Vorgehen, wie man sein Fahrrad Stand setzen kann. Aber auch spezielle Portale, die für Lehrerinnen und Lehrer wichtig sind, zum Beispiel das Admon von aus Nordrhein-Westfalen, in denen Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit haben, sehr, sehr viele Filme, sei es so für naturwissenschaftlichen Unterricht, sei es für den literarischen Unterricht oder was auch immer, oder für den politischen Unterricht, letzten Endes dort herunterzuladen und damit haben sie auch die Rechte, im Prinzip dieses Video im Unterricht einzusetzen und für Unterrichtszwecke zu verwenden. Edmund ist so gut, dass es nicht nur das einzelne Video als solches liefert und natürlich eine bequeme Recherche oder eine bequeme Suche über diese Videos ermöglicht. Das ist das eine und ist auch so gut, dass es letzten Endes Lehrmaterialien bereitschreibt, didaktische Handreichungen, in denen Sie im Prinzip Empfehlungen bekommen, wie Sie die jeweiligen Videos im Unterricht einsetzen können und für ein und das Video finden Sie mitunter das, das unterschiedlich geschnitten, mal in einer längeren Variante von 20 Minuten, manchmal auf 5 oder auf 3 Minuten. Je nachdem, ja, wie intensiv Sie sich dann im Unterricht auch mit solchen Videos auseinandersetzen wollen. Also, an der Stelle ist Videos zu bekommen, ziemlich einfach und die nächste Bildung soll einfach nochmal ja, illustrieren, dass natürlich das eine ist, dass ich mir vorgefertigte Videos irgendwo besorge und die andere Seite ist, dass ich heute total einfach selber Videos erstellen kann und im Prinzip einfangen und mit dem Unterricht bringen. Schauen wir den Unterricht heute rein, stellen wir fest, dass, naja, durch die Verfügbarkeit von Laptops und Beamers in den Klassenräumen das Zeigen von Videos durchaus üblich ist.